Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde des geistigen Daseins und solche die es werden wollen. Willkommen auf dem Gleichsatzkanal, ich bin wie immer euer Lokführer Hannibal. Am Start ist die Folge 59, ich wiederhole definitiv die Folge 59 in der munteren Philosophentrilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik und es geht wie immer weiter mit der nächsten Nummer. Und zwar ist es die Nummer 286, ein Zitat aus den gesammelten Aufsätzen von, gesammelten Aufsätzen zur Wissenschaftslehre von Max dem Weber. Eine oft gelesene, gern gelesene, zurecht gelesene Sammlung seiner Aufsätze mit, äh, darunter, spektakuläre Arbeiten, die seinerzeit für einiges Aufsehen erregt haben. Bei Max Weber heißt es da, in den naturwissenschaftlichen Disziplinen nun war der praktische Wert-Gesichtspunkt des unmittelbar technisch Nützlichen von Anfang an mit der Erbteil der Antike überkommenen und weiterentwickelten Hoffnung eng verbunden auf dem Weg der generalisierenden Abstraktion und der Analyse des Empirischen auf gesetzliche Zusammenhänge hin zu einer rein objektiven, das heißt hier von allen individuellen Zufälligkeiten befreiten monistischen Erkenntnis der gesamten Wirklichkeit in Gestalt eines Begriffssystems immer noch ein Satz von metaphysischer Geltung und von mathematischer Form zu gelangen. Also nochmal mit den entsprechenden Haltepunkten. Ein Erbteil der Antike ist das technisch Nützliche der naturwissenschaftlichen Disziplinen. Und dann gibt es eine Hoffnung, auf dem Weg der generalisierenden Abstraktion dürfte mittlerweile auch kein Geheimnis mehr sein, was das sein soll. Die generalisierende Abstraktion ist jetzt an der Stelle nicht angebracht, das nochmal zu wiederholen. Und der Analyse des Empirischen auf gesetzliche Zusammenhänge hin zu einer objektiven, das heißt von allen individuellen Zufälligkeiten befreiten, monistischen Monismus, das ist die Einheitslehre, also nur eins, eine Erkenntnis, einheitliche Erkenntnis, sage ich mal, der gesamten Wirklichkeit. In Gestalt eines Begriffssystems von äh, metaphysischer Geltung und ähm, mathematischer Form. Das ist jetzt grob gesagt äh, eine Darstellung des äh, üblichen Rationalismus, äh, äh, wo man ausgeht, dass äh, das, äh, was hier individuelle Zufälligkeiten genannt äh, wird, etwas ist, äh, wovon man sich äh, befreien kann, soll äh, um diese technische Nützlichkeit, um diese technischen Nützlichkeit wegen, aber dann äh, wird äh, gleichzeitig äh, gehofft, die gesamte Wirklichkeit in, Griff, in Begriff, in ein Begriffssystem einzuliedern mit metaphysischer Geltung, was immer das sein soll, da glaubt halt jemand, dass das so ist und nicht anders. Geltung heißt im Grunde genommen Anerkennung, wenn es jetzt nicht etwas ist, das von irgendeiner Autorität erzwungen wird und von mathematischer Form, äh, sprich Anlehnung an die schiere Widerspruchsfreiheit, die in der Mathematik aufgrund selbstgesetzter Anfangspunkte hier vorhanden ist. Äh, das ist die Beschreibung der klassischen, äh, der, der des Gangs der Dinge seit ähm, Beginn des 20. Jahrhunderts auch noch, nicht nur 19. Jahrhundert und äh, jetzt komme ich doch nochmal auf die generalisierende Abstraktion zurück. Ähm, dieser, diese generalisierende Abstraktion funktioniert so, dass ähm, die, dass zuerst einmal äh, ein grundsätzlicher Unterschied besteht zwischen den Dingen und den Worten, weil wie in der letzten Folge gelernt, sage ich mal, man keine Schweine im Kopf hat und Kokosnüsse, wenn man an Schweine und Kokosnüsse denkt. Also hier ein Unterschied besteht. Und die Abstraktion jetzt, äh, das Absehen, was nichts anderes heißt, als das Absehen oder mit Mackensen das Ignorieren aller Merkmale, die jetzt nicht äh, dieser, die, diesem Wunsch nach Generalisierung, also Allgemeinheit, äh, nachkommen oder dem entsprechen so dass äh, das Augenmerk nur auf das Nützliche äh, gerichtet ist und äh, was dann das Fatale, Fatale ist, äh, die, alles andere, was nicht dieser Nützlichkeit entspricht, entweder als äh, individuelle Zufälligkeit äh, marginalisiert wird oder überhaupt nicht existiert. Und, das ist äh, eine Überschätzung oder Idealisierung oder eigentlich nur, nur eine borniertheit zu glauben, äh, dieser äh, nicht äh, rationalisierte oder objektivierte Teil hätte keine Auswirkungen oder äh, wäre keine Aufmerksamkeit wert. Also äh, diese, diese totalitäre Sicht im Grunde genommen äh, auf das Nützliche, die notwendigerweise einseitig ist, wo dann, äh, wo dann die Nützlichkeit so weit... Äh, getrieben wird, dass Dinge produziert werden, die kein Mensch mehr auf dieser Welt jemals äh, verbrauchen kann. Und das, was alles auf äh, der Müllhalde landet, nicht nur die Lebensmittel, sondern jede Menge andere Produkte, die einfach ins Blaue hinein produziert werden, ohne Abnehmer zu haben, das ist ein, ein fataler Fehler äh, in, dieser, in dieser Einseitigkeit, dieser Nützlichkeit, die letztlich auf sowas hinausläuft wie äh, die Idee vom Unkraut, wie das noch in den, noch nicht so lange her, 50 Jahre, äh, wenn überhaupt, äh, wo man bestimmte Gewächse als Unkraut bezeichnet hat und die einfach aus, aus den jeweiligen Gärten da entfernt hat. Ohne darauf zu achten, dass vielleicht bestimmte Insekten äh, die, die, diese... Äh, Pflanzen für was weiß ich, gebrauchen. dieses Bewusstsein, das ist alles erst alles erst später gekommen, als dann äh, ganz andere Angelegenheiten, da wurde dann von Nachhaltigkeit und Pipapo geredet, aber vorher war das überhaupt kein Thema, weil die Ideen und auch die Nützlichkeit in einer ganz anderen Gericht, äh, äh, Richtung waren. Damals hat man geglaubt, das spielt alles keine Rolle was heute als äh, Fehler begriffen wird und äh, was heute als nützlich oder richtig und, oder was weiß ich jetzt äh, betrachtet wird, es kann äh, oder wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dann in äh, was weiß ich 2030, äh, mittlerweile geht es ja immer schneller, wieder als ähm, falsche Entscheidung oder, oder kurzsichtige, nicht ja, nachhaltig ist der Modebegriff. Und das, äh, was, wovon hier die Rede ist, diese Wege der generalisierenden Abstraktion, äh, diese ganze Geschichte, was äh, hier zwar auch äh, angesprochen wird, die Nützlichkeit mit sowas wie einer Objektivität zu verknüpfen oder mit einem Wissen oder einer, einer Erkenntnis oder sogar einer Wahrheit, das ist der, der, der Fehler, der wahrscheinlich in einiger Zeit dann, äh, schätze mal hier, diese, diese Trilogie wird im Jahre... Äh, 2090, 2094 wieder ausgegraben werden, wo man dann feststellt, dass hier ein früher Prophet vorhergesagt hat, wie es einmal sein wird, dass die logische Objektivität ein Irrtum ist und alles was auf der Basis dieser Objektivität oder Wertfreiheit begründet wird, ist fehlerhaft und äh, da dürfen Sie mir glauben, ihr mir glauben, dass es ist einiges, was da bei einer nochmaligen Analyse unter diesem Gesichtspunkt das mit Objektivität äh, und logischer Allgemeingültigkeit äh, nicht zu wollen ist, da ist einiges, was da revidiert und äh, neu äh, fundiert werden muss. Überhaupt äh, der, der Begriff der Geltung, wie Geltung zustande kommt und wie löcherig, sage ich mal, die bisherige Geltungstheorie ist in Bezug auf äh, irgendeine Bevölkerung, äh, wo dann die Wahlstimmen. Äh, eine Geltung haben, die zu einer Legitimation von Politikerklasse, sage ich mal, dient, wo die Verbindungen zur, zur, zur, zur Repräsentation eines Wollens, eines subjektiven Wollens auf der anderen Seite der Abstraktionsleiter oder eines äh, Repräsentation eines Interesses durchaus fragwürdig ist. Also die Fälle, wo ganz konkret ein äh, Wähler gesagt hat, ich will dieses und jenes und ein Politiker hat das versprochen und es ist dann tatsächlich passiert. Das lässt sich äh, oder ist jetzt äh, im Vergleich zu dem äh, zu den Fällen, wo das nicht passiert ist, in einer verschwindend geringen Anzahl. Aber äh, es, so etwas scheint äh, keiner kritikwürdig, das ist dann dem Geschäft geschuldet, so funktioniert Politik nun mal und äh, was weiß ich, was da alles für Gefasel im, im Umlauf ist. Nun, von Max Weber zu Alois Riehl, einem Neukantianer Kritiker, Kritizismus, Bücher über Kritizismus geschrieben. Da heißt es in, seinem, in seiner Einführung die Philosophie der Gegenwart vom Jahr 1919, nicht der Wille ist uns gegeben, Wille ist ein Abstraktum. Wir kennen nur Akte des Wollens, und von jedem dieser Akte erfahren wir, dass er von einer Vorstellung abhängig ist, die wir als sein Motiv bezeichnen. Wie oder wodurch er aber von seinem Motiv überhaupt abhängt, das ist uns genauso bekannt oder unbekannt, als es uns bekannt und zugleich unbekannt ist, wie eine Bewegung von einer anderen abhängt. Also um jetzt nochmal äh, auf die, das Wahlverfahren zurückzukommen und die Willensübertragung war äh, äh, Wählerstimme, da ist ja auch vom Wählerwillen die Rede. Und dieser Wählerwille, der ist so vollkommen äh, unanalysiert, wird als Selbstverständlichkeit äh, betrachtet, was auch schon eigentlich schon wieder ein Unding ist. Überhaupt funktioniert die äh, bestehende Welt, die gegenwärtigen Verhältnisse. Auf, auf, einer, auf einer Basis der Dummheit, auf der Basis eines ganz bestimmten geistigen Niveaus, das nicht allzu, allzu hoch ist. Und von dieser Masse ausgehend, in Bezug auf diese Masse mehr oder weniger naiver und unbedarfter Gemüter, werden die politischen Rechtfertigungen zusammengezimmert und denen nur wenige dann kritisiert werden, angezweifelt werden, wo gestritten wird, wo, es dann auch mal, wo dann auch mal die Gerichte angerufen werden. Es sind äußerst wenige, aber das müssten eigentlich jede Menge sein, würden auch jede Menge sein, wenn nicht die Masse der Menschen, in, in so etwas wie einem, einem äh, gesunden Vertrauen, in Anführungsstrichen möchte man sprechen, zur äh, Obrigkeit äh, sich äh, verhalten würde. Der Wille der, äh, Wille ist ein, ist ein Wort. Wille ist nur ein Wort, wie Johannes Marius Simmel. Liebe ist nur ein Wort. Sind alles nur Worte. Oder Namen mit einem anderen Wort bezeichnet und deswegen äh, handelt äh, alles, was äh, diese Namensgebung thematisiert, auch von einem Nominalismus. Es ist die geschichtlich äh, überlieferte Bezeichnung für derartige Überlegungen. Also Wille ist nur ein, ein Wort, wir kennen nur Akte unseres Wollens, also der, der, der, das Wort Wille ist sozusagen die Hülle, die, die Verallgemeinerung für, für die einzelnen Dinge, die wir tun, weil wir sie wollen oder weil ein Interesse besteht. Der Wille selber ohne einen Gegenstand des Wollens ist undenkbar oder, oder funktioniert nur in der objektivistischen An-sich-Welt. Da wird dann von einem äh, Willen an sich gesprochen, der an kein konkretes Subjekt gebunden ist. Das ist dann dieses entsubjektivierte Verfahren. Genauso wie es ein, ein, ein Bewusstsein nur der Begriff ist als Sammelbezeichnung, für alle die einzelnen Aufmerksamkeiten ähm, auf bestimmte Gegenstände. Also Bewusstsein ohne einen Gegenstand, der, der bewusst ist, äh, ein Gegenstand des Bewusstseins ist auch ein Unding. Und so ist es, äh, ist, ist es wie mit, mit Obst. Das Obst ist ein praktischer Begriff, um, wenn es jetzt nicht von Bedeutung ist, alle, alle als Sammelname, um das in einem Satz zu bezeichnen, weil man eigentlich ganz was anderes sagen will, ist also nicht so wichtig und hat selbst keinen, keine, keinen Existenzwert, also keinen konkreten Realitätswert. Und so ist, ist es mit dem, mit dem Willen auch. Also es, zählt eigentlich nur, es zählen eigentlich nur die Akte des Wollens und das, was dann tatsächlich auch gemacht, gemacht wird. Und deswegen ist auch die Differenzierung von Theorie und Praxis oder ja, die, die wollen viel, aber tun tut niemand was. Es ist, äh, kommt nur diese Vorstellung Vorstell äh, äh, aus äh, einem Willensbegriff, der so ein objektivistischer ist, der ohne diese Akte genauso gut funktioniert, anscheinend. Ja, und so lässt sich das weitertreiben treiben bis, bis in die Vorstellungen, und am Ende muss einem dann klar sein, dass alles, alles dieses Bewegung, Motiv, Vorstellung, alles Begriffe sind, um. Einen, äh, irgendein Phänomen, äh, das jetzt äh, für naive Gemüter kein Phänomen ist, wie jetzt eine Bewegung, wie mein Wille jetzt das zustande bringt, dass ich meinen Arm bewege. Das ist nur äh, dann nicht selbstverständlich, wenn man äh, in, zum Beispiel in der Lage ist oder äh, ein, äh, auf künstlichem Weg mit einem Roboter oder einer Maschine jetzt so eine Bewegung nachzuproduzieren. Dann wird erst klar, wie kompliziert das Ganze ist. Und so ist es mit allem. Äh, äh, das, äh, die, die Welt, wie die meisten Menschen sie sehen, ist ein Wahngebilde, das nur deshalb so, so ist, wie sie es empfinden, weil äh, äh, kein größeres Interesse an einer äh, erhöhten Genauigkeit oder einer grün, äh, gründlicheren äh, Betrachtung, einer einer, einer reflektierteren Betrachtung besteht. Und wenn das wäre, dann würde das alles ganz, ganz anders ausschauen. Dann würden ganz andere Fragen entstehen. Und diese, diese sage ich mal, Ignoranz äh, und diese Gelassenheit, die dann äh, manche äh, von diesen... Alltagsmenschen, sage ich mal, finden diese Ignoranz und eigentlich Borniertheit dann auch noch als so etwas wie ihre Gemütsruhe oder, oder gar Seelenruhe oder es ist ein cooler Typ oder wie auch immer man diese, diese, diese eigentlich Uninteressiertheit an vielem was bei kleinen Kindern äh, undenkbar ist, bis man ihnen das abgewöhnt, bis dann, bis dann äh, sich für irgendetwas äh, zu interessieren, dann äh, kompliziert äh, wird und mit Schwierigkeiten verbunden ist und auch mit, unter Umständen mit Herabsetzungen und, naja, äh, also nicht angenehm äh, dann äh, und des, deswegen lässt man das. Gut, Otto, ich, drei Minuten, vier Minuten machen. ich fange auf alle Fälle mal an. Schließlich äh, liegt das Geheimnis, heißt es bei Ernst Dopic. Zeitungsaufsatz. Äh, schließlich liegt das Geheimnis des weltgeschichtlichen Erfolgs jener tautologischen Formeln und Zirkelschlüsse gerade in ihrer Leerheit, denn diese erlaubte es, ihnen jeden beliebigen weltanschaulichen Inhalt mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu unterlegen. Doch mehr als zwei Jahrtausende haben derartige Denkformen den verschiedensten Werten und Idealen, Zielen und Interessen gedient. Der griechische Weise und der römische Jurist, der katholische Scholastiker und der aufgeklärte Literat, der liberale Freihändler und der sozialistische Revolutionär haben jene altehrwürdige Begriffswelt benutzen können, um ihre Lehren als wahrhaft natürlich oder wahrhaft vernünftig hinzustellen und ihnen auf diese Weise den Anschein einer höheren Legitimation zu geben. Dazu kommt, dass sich solche Lehrformeln für alle Arten institutioneller Menschenführung besonders eignen. Sie erwecken, zumal bei den Geführten, den Eindruck unerschütterlicher Stetigkeit der obersten Grundsätze, während sie die lenkenden Autoritäten bei ihren konkreten Entscheidungen in keiner Weise behindern. Also, so läuft das Geschäft von Alters her, immer schon. Es sind ähm, so Formulierungen, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Und das war schon immer so und ist auch heute, heute noch so. Und genau das ist auch äh, das, wo gegen äh, Widerstand leisten zu, is, äh, zu leisten ist. Das ist äh, der Stoff, aus dem äh, die Kritik geschmiedet ist, sage ich mal. Und wenn irgendeine Generation mal nicht wissen sollte, äh, wo gegen sie zu sein hat, dann äh, braucht sie nur all diese Begriffe abzuklopfen, mit denen ein Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben wird. Diese, alle diese Denkformen, dazu müsste man sich bloß etwas mehr Gedanken machen, als das üblicherweise der Fall ist, und schon stößt man auf jede Menge Ungereimtheiten. Noch und Nöcher also, wenn, ihr, wenn jetzt äh, gerade die Rede ist, dass die heutige Jugend nichts mehr äh, zu rebellieren hat, weil sie aufgewachsen ist, ihre Eltern, äh, Nachkommen der, der anti-autoritären 68er-Bewegung äh, und die wissen gar nicht mehr, wogegen sie rebellieren sollen, das ist alles nicht der Fall, Die Dummheit ist der Grund, weswegen diese Jugendlichen keinen Grund finden, aufzubegehren. Nichts als Dummheit und, und man hat sie ruhig gestellt, auf irgendwelche Gewohnheiten äh, äh, äh, getrimmt, Ihnen ein, ein Leben äh, bereitet, das Ihnen anscheinend lebenswert erscheint, weil die Eltern ja auch äh, keine, kein anderes Vorbild darstellen, als eben äh, resignierte Idealisten zu sein und Deswegen fehlt ihnen vollkommen der, der Bezug zu etwas, wie es noch besser sein könnte, als es gegenwärtig schon der Fall ist. Das ist der alleinige Grund und, und ich bin auch mit dem Topic durch, das müsst ihr erreichen. Wer, wer will, der kann dann nochmal nachlesen, der Link ist in der Beschreibung, ich markiere mir hier. Die Nummer 289 für das nächste Mal und verabschiede die Folge 59 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik mit einem pfiffigen Bis und Out.